Hallo, mein Name ist Chris. Ich bin Meisterkoch und ich bezeichne mich als Food Fighter. Gemeinsam mit der Stadt Augsburg suchen wir nach kreativen, nachhaltigen Rezepten. Also, ran an die Töpfe und Pfannen und sei ein Klimaheld oder Klimaheldin.